Wohin die Weltwirtschaft uns führt, ist ein offenes Geheimnis. We have now left the temperature range of the Holocene already. By the year 2050, there's es be a few billion people that don't have access to water. Statt etwas zu machen, haben die Staaten zugesehen, wie die Erde zerstört wird. Fundamentally the task of advanced capitalist states or any capitalist states for that matter is to grease the wheels of capital accumulation. We're accelerating in the wrong direction. Aber der Wille zur Veränderung überall auf der Welt wird immer größer. Klimademo für Klimademo und Aufstand für Aufstand. Aber bis heute haben weder die Aufstände noch die globale Klimabewegung es geschafft, einen Kurswechsel herbeizuführen. Warum? In diesem Film hören wir Wissenschaftlerinnen, Klimaaktivistinnen und Gewerkschaftsaktivistinnen zu, um zu verstehen, wie können wir die Dinge wirklich ändern? Dieser Film bebildert, wie ein Systemwandel aussehen könnte. Denn wir müssen die Zeiten hinter uns lassen, in denen es einfacher war, sich das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Ich glaube, die Zeit war gar nicht.